Wir sind hier am Stand der Firma Fischer, bei mir steht der Christoph und wir haben einen tollen Ski für die sportliche Dame. Christoph, was kann der Ski? Köpf äh, TI WS, VS Woman Selection, klar, äh, weist schon darauf hin, dass er eben dieser Damen -Ski ist. Äh, er ist einer der sportlichsten Damen G bei uns, sehr sehr drehfreudig aufgrund der 68er Mitte, heißt wirklich nahezu diese Slalom-Tallierung. Er hat hier vorne eben einen etwas breiteren Einzug, hat einen äh, Tipprocker vorne und eine hochwertige Sandwich-Holzkernkonstruktion und natürlich eine 05er Titanalbegurtung. Jeder hochwertige ski wismar hat einen Titanalgurt, dass er eben noch ein bisschen torsionssteifer ist. Toller, drehfreudiger Ski. Schauen wir mal auf die Performance auf der Piste. So, bei mir ist wieder die Bettina Weiß und die Bettina hat für uns jetzt den Fischer MyCurve TI getestet. Wie war dein Eindruck? Ralf, ich bin begeistert. Was soll ich sagen? Das Lächeln steht mir, glaube ich, noch bis hinter die Ohren. Der Ski funktioniert in kurzen Radien, der Ski funktioniert in langen Radien, der macht richtig Laune, liegt gut auf der Kante, ist stabil. Einfach ein Traum, sportlicher Damen-Ski. Und die Zielgruppe? Ähm, für jede Dame, die ein bisschen Power haben möchte, die auch sportlich orientiert ist, die mal Gas geben möchte, die ist hier super, super gut aufgestellt. Ja, und das Lächeln, das geht ja quasi gar nicht aus dem Gesicht raus. Vielen Dank. Sehr gerne. Dankeschön.